Moin Moin, ja ganze Nacht hat es schon wieder durchgeregnet. Eine Regenpause in 18 Minuten. Und dann geht es gleich wieder weiter. Also heute ist 9 Uhr, Gewitter ange äh 8 Uhr, wieder Gewitter angezeigt. 9 Uhr, 10, 11 12 ist nicht durchgewölkt. Um eins gibt es wieder Gewitter. Ja, das Blöde ist daran, dass ich mein Zelt dann morgen nass einpacken muss. Aber unbedingt noch eine Nacht bleiben. Hier habe ich dann auch keine Lust. Ja, was machen wir heute? Ich war mein Auto vom Zelt abkoppeln. Wir haben mit dem Auto fahren heute. Erstmal zur Burg. Dann entweder nach Leutschau rein. Oder ich fahre nochmal nach Poprad und kaufe mir eine Festplatte, wenn ich in Leutschau keinen Laden finde. Auf alle Fälle brauche ich eine neue Festplatte. Noch eine, weil ich meine Urlaubsbilder sonst nicht weglege. Ja, hier standen wir damals am Gitter und kamen nie rein. Hier am Fuße der Burg gibt es natürlich noch ein Cash. Da liegt da rechts von dem Kreuz in dem Wegweiser Schild. Ich habe die Kamera nicht mitgehabt, deswegen nur ein Foto jetzt. wieder am Ton angeheizt und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Geduscht habe ich gerade. Jetzt warten wir bis Feuer warnen. Ist auch noch schönes Wetter geworden heute. Obwohl ich gesagt habe, morgen werde ich auch noch Ich habe mich nicht ob das nur morgen ist oder ja nicht. Ich kenne das ja nun schon wieder vorne. Wenn ich Glück habe, wird es die Nacht wieder richtig, richtig nass und ich bleibe noch Also ich bleibe dann halt halben Tag hier und warte, bis ich dann rauskomme das wieder ist. Aber ich habe ja keinen Stress. Ich habe ja auch Und muss ich mir auch noch angucken, wo ich heute mal hinfahre. Das habe ich auch noch gar nicht weiter durchgeplant und noch gar nichts weiter guck, wo ich mal schon schön mal kann. 55 Euro. Wenn ich überlege, ich habe von C64, ne von Amiga war das, von Amiga hatte ich damals eine Festplatte gekauft, die hatte 20 gar 20 der MB MB zu beachten. Und da habe ich mich gefreut, da ich tierisch Speicherplatz hab. Und jetzt rechne ich mir schon, dass aber sehr wenig ist. Und weil ich damals für den Amiga für die, für die Festplatte bezahlt habe, da wollen wir mal lieber gar nicht drüber reden. <lacht> Und jetzt habe ich mir so ein kleines slowakisches Grillpaket geholt gehabt gestern. Da habe ich gestern schon gegessen und heute gibt es den rest sieht viel aus ich muss mal sehen ob ich das alles wegkriege ja und die festplatte wie gesagt und nach dem daten, nach dem daten wie schnell die ist und so habe ich nie weiter geguckt weil ich sag mal ob das nur eine halbe oder eine stunde dauert wenn ich die ganzen bilder von der kamera hole ich mir eigentlich schnurz egal ich stelle den rest schon irgendwo in der ecke und dann rödelt der und da ist mir das eigentlich schnurzpiep egal, was, wie lange der braucht. Ja, ich hatte gar nie die Zeit auf dem Plan, wann ich so zurück gewesen bin. Ich hatte dann gedacht, jetzt möchte ich mal langsam den Grill anwerfen, dass es mal was ist. Und jetzt gucke ich gerade, ich, muss, ich war um drei Uhr laut Google wieder hier. Ich hatte gedacht, dass ich ich um 6. schon durch oder so. Ich hatte irgendwo einen Kirchsturm gesehen. Auf der war es kurz vor oder kurz nach um 6. Aber gut, dann kann ich heute mal richtig Rischrelexion. Jetzt geht's wieder los! Jetzt geht's wieder los! Ist richtig! Ja, jetzt hat's wieder, wieder nachgelassen. Aber Glück eines, das gewitter, wie ich das mal im Kaiser geboren bin, gehabt hab. Das war auch so, was weiß ich nicht, so drei, vier, fünf, oben dann unter Da haben wir einen Kaiser, die wir hatten haben, wozu immer. Da kam das wirklich, hier hat es geklautzt. Und dann kam von überall her. Das ist echt schon. Das war wirklich ein Erlebnis. Also, ich habe ja keine Angst vor Gewitter oder sowas. Ne? Die Wahrscheinlichkeit von Putz getroffen zu werden ist so gering. Da steht ein auch Deutsche, ich habe immer mal geguckt, was die für Kennzeichen dran haben. Jedenfalls unmöglich. Die kommt hier raus, guckt zu mir rüber und macht mich die Haare schön. Ich sag nur Moin und guck, die weg. <lacht> ja. Heute weiterfahren ins slowakische Paradies. Da ist auch noch so eine Berglandschaft vor, vor der Tatra, wirklich oder so, Und da wird meine Klinge Richtig voll laufen kann ich ja noch nie wieder. Aber oh da muss ich nicht als Stress verschlesen, das ist schon Gestern habe ich mir das slowakische Mohnhirnchen gekauft. Flüssige Geräte. Schmecken ganz gut. Zwischendings zwischen, zwischen Milchbrötchenteig und normalem oh Semmelteig. Hm, komische Fliegen gibt's hier. Komische Farbgebung. Man könnte ja sagen, die fallen auf ein Stück Scheiße gar nicht auf. Oder wo, wofür ich die Tarnfarbe? Hat jemand eine Option, wie man sowas repariert? Nähen wird sich ja wahrscheinlich nie rentieren, das wird ja bestimmt gleich wieder abplatzen. Also möchte man das doppelt oder dreifach nehmen. Da das hier genau an der Naht gefranst ist, einfach was drüber kleben oder was macht man da? Über Tipps und Hinweise. Wäre ich froh? Könnt ihr mir was in die Kommentare schreiben, bitte? Weil ansonsten ist das Zelt noch im guten Zustand. Mit Neukauf wäre aber meines Erachtens. Na gut, man könnte es mit dem Riech noch so lange benutzen, bis der ganz kaputt ist. Ja, während das Zelt noch trocknet, kann ich ja kleiner mal. Meine Kiste zeigen. Jetzt habe ich schon mal ganz aufgeklappt. Ja, die Campingbox. Hier ziehe ich die. Hier kann ich die Küche ausziehen. Ich habe hier mit Windschutz von von Dann habe ich hier eine 35 dreistelligen Kühlbox. ist ausreichend um ein kühles Bier und was zu essen drin zu haben. So, hier hinten drin. Die Decken liegen bloß hier mit drin. Eine 35 Liter Wasserkanister. Den habe ich in dem Kanister habe ich eine Pumpe, da geht hier die Leitung haben aber meine schiene ist kaputt gegangen hier muss ich eine neue dran machen da ich noch eine zu hause liegen habe habe ich mich jetzt noch nie für eine neue entschieden ja, und die andere leitung die hier an der an dem kanister ist kommt hier hinten raus weil um Wasser nachzufüllen, das wäre ich dann zeigen. Weil um Wasser nachzufüllen habe ich mir diese Pumpe hier angeschafft. Ist eine Druckwasserpumpe mit 4 äh, Bar macht die und damit pumpe ich durch die Pumpe die eingebaut, ich äh, die, die ich im Tank habe, pumpe ich dann Wasser aus dem Kanister oder vom Einmal oder sonst was rein. Und zwar gehe ich da in die Leiter vom Wasser ran, die lässt sich einfach abziehen. Da habe ich mir einen Stecker dran gemacht. Und der kommt jetzt gemütlich in den Gang wenn der Tank voll ist, kommt das hier wieder raus. Da der Tank nie hundertprozentig am Deckel dichtet, lasse ich danach immer klein noch ein bisschen Wasser wieder ab, dass der Füllstand jetzt auch unter dem Deckel bleibt. Und als Sicherheit habe ich ja drinnen mit Folie ausgelegt, dass das Holz nie aufweicht. Ein bisschen wellig ist zwar schon geworden, aber Mal sehen, ich will ja sowieso noch mal alles inbauen Und übrigens der Campingplatz hier oben, Lavoja Dolina, ganz primitiv. Bei Google liest du noch so ein bisschen mehr oder weniger Beschwerdemäßige Kommentare. Netter Platz, aber das ist ja alles. Also was will man als Camper mehr haben? Eine Klo, eine Dusche und eine Wiese. Man braucht es da eigentlich nicht. Jedenfalls ist das immer noch meine Einstellung zum Camping. Auch wenn ich jetzt mit dem Auto doch ganz schön luxuriös lebe. nie wie damals, als du noch mit Fahrrad und Zelt losgereist bist. Und, und so. Ja. So, jetzt gehen wir duschen und dann suchen wir noch mal einen Cash. Science-Fiction-Version of leverage Irgendwo hier ist das Bild aufgenommen worden rein theoretisch. doch noch mal auf der Innenseite und dann gehen wir zum Auto wenn es da nichts ist. Nothing. Na da nichts. Der Titel Abwasserkanäle einer mittelalterlichen Stadt ist etwas hochtrabend. Da ist ja nur ein kurzes Stück eines Kanalses. Aber ich finde bestimmt noch im Internet ein paar Infos über allgemeine Abwasserkanäle und sowas. Dann kann ich ja bestimmt ein ganzes Video drüber machen. So, ich bin nochmal in den Tunnel gegangen hier. Jetzt habe ich, weil ich ja gerade den Akku gewechselt habe, hier was gesehen. Hier kann man noch mal gucken und dann gucken wir mal wie weit der Gang dahinter geht. Da ist der, liegt er doch gleich. Ich stehe hier ziemlich hingequetscht mehr oder weniger. Das Haus ist leerstehend Wer das noch bewohnt, hätte ich gesagt, dass das belastet die Anwohner zu sehr, wenn hier so viele parken. Und hätte mir vielleicht was anderes gesucht. Da hier keiner wohnt, und das scheint auch leer zu sein. Da drüben haben wir eine Gaststätte. Von daher bleibe ich jetzt hier stehen und in der Gaststätte gibt es glaube ich was zu essen für mich heute Abend. Ich habe gerade davon eine Pizza gegessen, aber bloß weil die nichts anderes als Pizza haben. Was einheimisches wäre mir lieber gewesen, aber na gut, kann ja nicht alles haben.